Die Zoom-Statistik 2020 und da kann ich nur mal so einen kleinen Einblick geben. Wir hatten insgesamt 540.000 Meeting-Minuten bei ZB Med. Hallo zusammen, mein Name ist Elke Rösner, ich bin die Marketingleiterin von ZB Med und wir befinden uns hier im Newskanal von ZB Med und normalerweise sitzt Ulrike Ostrinski an dieser Stelle, aber wir haben heute mal verteilte Rollen und zwar aus gutem Grund, denn es geht um den neuen Jahresbericht. Aber erstmal Hallo Ulrike. Hallo Elke. Ja, ich freue mich auch, dass ich heute mal in einer anderen Rolle hier bin. Die Printausgabe des Jahresberichts ist gerade erschienen. Dein Werk. Zeig uns das gute Stück doch einmal. Ah, ja, hier ist er. Und wie jedes Jahr bin ich sehr sehr sehr gespannt bis ich äh, den ausgedruckten jahresbericht endlich in den händen halte denn natürlich steckt da ganz viel arbeit und herzblut und liebe drin bis es soweit ist und ich freue mich immer wenn ich ihn dann endlich habe und er gefällt mir auch jedes jahr ziemlich gut das design ist so wie immer dieses jahr gibt es allerdings einen unterschied denn das bildmaterial unterscheidet sich doch sehr denn wir haben extrem viele Menschen mit Masken abgebildet und Bilder von irgendwelchen Videokonferenzen. Und äh, kannst du uns einen kurzen Überblick über die Schwerpunkte geben? Was sind die Highlight-Themen? Was, was sind die wichtigsten Themen in diesem Jahresbericht? Ja, ein ganz wichtiges Thema ist die neue zb -Med strategie Miriam Albers hat einen Bericht über die Entstehung geschrieben, wie wir zu der neuen Gesamtstrategie von ZBMED und dem Bielefelder Institut für Bioinformatik-Infrastruktur gekommen sind und gibt auch so ein bisschen äh, Blicke hinter die Kulissen. Ganz spannend. Ein weiterer Schwerpunkt ist die nationale Forschungsdateninfrastruktur, denn das ist für ZBMED einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir sind ja insgesamt an vier Konsortien beteiligt im letzten Jahr haben wir den Zuschlag bekommen für nfd for health da sind wir konsortial führend mit Juliane Fluck. Dieses Jahr entscheidet sich die Zukunft von zwei weiteren Konsortien und da kann ich schon einen Vorblick geben, den wir im Jahresbericht noch nicht hatten, denn wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass sowohl das Konsortium nfd for microbiota als auch das Konsortium nfd Data Science vom Gutachtergremium zur Förderung vorgeschlagen sind. Da freuen wir uns natürlich total drüber. Die Entscheidung fällt dann im Juli von der GEK. Und was ist mit Covid-19? Ja, das ist natürlich ein Thema, was in keinem Jahresbericht 2020 fehlen wird. Und genauso ist es bei uns auch. Und das weißt du natürlich am allerbesten, Elke, denn du hast ja den Bericht geschrieben. Da geht es einerseits um die ganzen organisatorischen Sachen, die bei zbmit äh, anstanden, und andererseits um die Entstehung des ZBMED covid 19 hub ja, und jetzt mal ganz persönlich, was sind deine wichtigsten Themen? Was sind deine Highlights, die du besonders gerne magst? Da muss ich gar nicht lange überlegen. Jedes Jahr ist mein persönliches Highlight die Rubrik 11 Fragen. Da haben wir ja schon für den Jahresbericht 2018 einen Fragebogen entwickelt in Anlehnung an den wahrscheinlich bekanntesten Fragebogen überhaupt von Marcel Proust, aber angepasst auf ZB Med. und ist wieder wirklich sehr lesenswert. Und dann haben wir einen ganz besonderen Fun-Fact eingebaut, nämlich die Zoom-Statistik 2020. Und da kann ich nur mal so einen kleinen Einblick geben. Wir hatten insgesamt 540.000 Meetingminuten bei zb -Meet. Das sind über 9000 Stunden und 375 Tage. Das muss man sich mal vorstellen. Und das alles in neun Monaten Wahnsinn. Alles klar, wunderbar. Das klingt total spannend. Ich kenne ihn auch. Er ist wirklich großartig geworden. Ich finde ihn sehr schön. Vielen Dank, Ulrike, für die ganze Arbeit an der Stelle. Aber vielleicht sollten wir den Zuschauenden noch verraten, wo es den Jahresbericht denn auch gibt. Ja, zum Download finden Sie den Jahresbericht natürlich auf unserer ZBMED-Website. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und wer gerne das gute Stück in dieser schönen ausgedruckten Version haben möchte, kann uns einfach eine E-Mail an pressestelle.zbmed.de schreiben ist auch in den Shownotes verlinkt und dann schicken wir Ihnen den Jahresbericht zu. Ja, vielen Dank. Dann sage ich einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, auch von meiner Seite.